...der wenigen Auserwählten, die im New Paradise ein neues Leben starten wird. ...das ein bisschen, weil das das ist ein Online-Server. Nevermind, Leute, herzlich willkommen zu Minecraft Parasite, auf dem Parasite-Server. Ja, ja, Freunde, haben am Anfang gesagt, das ist der offizielle Minecraft Parasite-Server. Und naja, ihr kennt mich, ich mach bei so einer Aktion immer mit. Naja, ich bin auch nicht alleine, das ist unsere Base, kann man so, glaube ich, nennen. Also, wir haben da... Unser Bereich so ein bisschen probiert abzusichern, wir sind schon am Tag 2 übrigens und ja, Diamantschwert habe ich übrigens gefunden oder gekriegt. Ich glaube das hat mir Razer gegeben. Ja, übrigens Razer, Taraxa und noch viele andere werdet ihr noch kennenlernen. Ja, ist auf jeden Fall ein sehr geiles Projekt, hat auch mega Spaß gemacht. Ich spiele auch übrigens mit einem Micro Shader, damit die Aufnahmen etwas besser aussehen und ja. Übrigens Leute, hoffentlich feiert ihr das Projekt, ich habe nämlich noch keine Ahnung wie das Projekt so wird, weil naja dieses Video ist nachgesprochen weil an dem Tag war ich so hart verkältet dass man die Audio nicht drin lassen konnte deswegen musste ich diese ganze Audio hier neu einsprechen naja ich habe an den ersten Tagen unser Feld angebaut habe unsere Base ein bisschen verteidigt naja und habe die King gerundet es ist mehr oder minder auch ein sehr schöner Tag gewesen also Naja, auf jeden Fall habe ich da den Weg abgebaut, damit keine sich mehr in die Kuppel reinbauen, weil die bauen sich hier gerne in die Kuppel rein, habe ich bemerkt. Ich meine, sehen die nicht, dass die Kuppel jemandem schon gehört? Naja. Tag 3, ich habe ein Schaf erstochen, wo er abgemurzt und da kam ein Zombie mit Schwert. Ja, Alter, der wollte mich, glaube ich, umbringen. Der hatte wirklich, glaube ich, was vor. Naja. Ich habe auf jeden Fall, weil das Sitz abgebaut hat, noch einen Hund gesucht. Naja. Alter, wie verfrisst der? Ist er verfressener als ich? Das Er hat haufenweise Knochen gebaut. Und ich habe den Hund da erstmal hingesetzt. Ob ich niemals wieder da abhole, ist eine andere Frage. Naja, ich habe da erstmal eine Parasitenparty gesprengt. Ja, so sehen die Dinger übrigens größer aus. Sehr, sehr hässliche Viecher und sehr gefährlich. Naja, weiter ein Kontext. Ich habe weiter Zombies abgemetzelt. Zack, abgemacht. Und naja, die Mobster joggen noch Items, weil es gibt ein bestimmtes Virus. Call of the Hive nennt sich das. Wenn, das ein, wenn du das hast, dann joggen die meistens keine Items mehr. Also keine Federn, kein Essen, gar nichts mehr. Es ist wirklich buchstäblich eine Apokalypse. Naja. Tag 2 ging so los, wie Tag 5 begangen. Naja, komische Redensart. Na auf jeden Fall, an dem Tag habe ich mehr oder Kisten sortiert. zwischen bisschen Items dann gefahren. habe mich bereit gemacht für so eine kleine Erkundung. Hab ein Feld ausgepuddelt. Naja, Leute, kurz darauf startet auch diese Expedition auf, die ich erwähnt hatte. Naja, ich habe an den Tag mehrere Ressourcen gesucht, wie heißen Kohle oder sonst was. Und naja, es ist nicht viel, aber es wird für mich und meine Leute reichen. Na gut, ne, wo auch immer die alle jetzt stecken. Ich weiß nicht, ob sie jetzt in Ödland unterwegs sind und Sachen besorgen oder was anderes tun. Es war auf jeden Fall ein sehr ruhiger Tag und mit Ödland ist es sehr, sehr gefährlich. Hier kann sonst was auf dich zukommen, aber es war an dem Tag auch ziemlich ruhig da. Ich habe übrigens auch Lava gefunden. Lava ist so gut gegen Parasiten. Man kann die damit entsprechend sehr gut zerstören. Deswegen habe ich sie auch direkt eingepackt. Naja. Warum immer ich das da eingebaut habe. Naja gut, ne, da war Eisen und Kohle. Da habe ich wohl jetzt wahrscheinlich eher auch daran gedacht. seitdem ja die ganze Scheiße hier ausgebrochen ist Aber ich meine es ist ja nicht nur die Parasiten Scheiße, es ist ja auch noch die Apokalypse an sich es wurden mehrere Waffen glaube ich gezündet, die so eine Sachen anrichten, naja kurz darauf habe ich noch eine weitere Ruine gesehen und habe sie auch noch erkundet habe da ein bisschen Stuff eingepackt aber auch mehr nicht bei also, hey, Leute, ich habe übrigens auch nicht mehr so viel essen, da muss ich auch noch mal dran denken die Spawn-Kuppel war übrigens zu den Zeiten direkt neben mir. Naja. Hier war mal jemand. Das ist schön zu wissen, ehrlich. Die Spieler treiben sich ja sonst wo rum. Wir dürfen uns ja frei bewegen auf dem Server, wir dürfen machen was wir wollen, bis auf X-Ray und sonst welchen Kack. Aber ihr kennt mich. Garantiert habe ich so eine Scheiße aufs wir würde das nicht ausprobieren. Naja, auf jeden Fall war da kein Loot in der Ruine. Und ich habe um meine ganze Zeit da und sonst verschwendet. Naja, Eisentüren, die kann man mitnehmen. Die sind sehr, sehr gut. Für unsere Base, die kann ich noch gebrauchen. So, und das, ist die Parasitenlarve. Äh, nicht leben lassen, die kann uns noch später ganz fies in den Rücken fallen. dachte ich mir, und was finde ich? Natürlich, nächste. Die Truhen sind alle gelootet. By the way, Leute, wenn ihr so ein Video nicht mehr verpassen wollt, drückt doch gerne die Abo-Glocke, so verpasst ihr kein weiteres Video mehr und lasst mal einen schönen Abo und noch einen schönen Like da. Würde mich sehr freuen und unterstützt mich auch mega bei so einem Projekt. Danke für hinein aus und viel Spaß und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.